Heute möchten wir dir zeigen, wie du deine Überschriften für Seiten bzw. Beiträge optimal einsetzt. Wofür das wichtig ist und was du unbedingt beachten solltest, erfährst du in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Überschriften dienen dazu, den Inhalt deines Textes für die Leser und den Suchmaschinenroboter optimal zu strukturieren. Die Überschriften sind dabei hierarchisch von H1 bis H6 angeordnet und müssen auch genauso in der Textgliederung verwendet werden. Mit der Überschriftenhierarchie wird der Suchmaschine signalisiert, welches relevanter und welches eher nebensächlicher Content auf deiner Seite ist. Die Suchmaschinen werten von H1 bis H6 in abnehmender Bedeutung zu. Aus diesem Grund empfehle ich, nicht tiefer als bis zur H4 zu gehen. Allerdings mag es Google auch nicht, wenn lange Texte nur aus H2-Überschriften bestehen. Folgendes Beispiel soll das verdeutlichen. Wir befinden uns jetzt im Beitrag bei WordPress. Die Struktur gilt allerdings genauso für Seiten. Die Hauptüberschrift, die den gesamten Inhalt des Textes widerspiegeln sollte, ist die H1-Überschrift. Diese muss auch unbedingt einmal, aber auf keinen Fall ein zweites Mal, im Text verwendet werden. Sie stellt die Textüberschrift dar und steht deswegen ganz oben. Wichtig ist, dass in der H1-Überschrift das Fokus-Keyword verwendet wird. Danach folgen je nach Textlänge weitere H2, H3 oder auch H4-Überschriften in hierarchischer Reihenfolge zur Gliederung des Textes. Mit jedem neuen Textabschnitt fängst du auch mit einer neuen H2-Überschrift an. Auch hier sollte ab und zu einmal das Fokus-Keyword bzw. veränderte Schreibweisen des Fokus-Keywords verwendet werden. Du solltest auf keinen Fall aus optischen Gründen die Hierarchie der Überschriften durcheinander bringen. Dieser Fehler wird leider häufig gemacht. Wenn dir gewisse Überschriften etc. der vorgegebenen Überschriften nicht gefallen, dann spreche mit deinem Webdesigner, ob dieser die Überschriften auf deine Wünsche anpassen kann. Die dabei logische Gliederung sollte jedoch auf jeden Fall für das menschliche Auge erkennbar bleiben. Das solltest du beachten. Achte darauf, dass du keine Überschrift außerhalb der Contentbeiträge verwendest. Vermeide also Überschriften in der Navigation und außerhalb des Textes, um zum Beispiel in Aktionsboxen auf einen Newsletter hinzuweisen. Im Footer haben die Überschriften ebenfalls nichts verloren. Weiterhin solltest du nicht zu viele Abschnittsüberschriften für kurze Texte einsetzen. Übrigens, um Überschriften zu verfassen, die deine Kunden und die Suchmaschinen lieben, empfehlen wir das kostenlose Tool answerthepublic.com zu nutzen. Gib auf der Seite einfach das Fokus-Keyword ein, wähle D DE für Deutschland aus und klicke auf Get Questions. Jetzt werden mehrere relevante Fragen, die bei Google häufig gestellt werden, ermittelt, und in einer Form von einer oder mehrerer Mindmaps dargestellt. Arbeite Überschriften aus, die Antworten auf diese Fragen darstellen. Google sowie auch die Fragensteller werden auf deiner Seite einen echten Mehrwert finden, weil sie in deinem Text die Antworten auf ihre Fragen finden. Wenn du wissen möchtest, welches Potenzial in deiner Website schlummert, dann empfehle ich dir unsere Gratis-Sichtbarkeitsanalyse. Dort gehen wir mit dir zusammen deine Website Schritt für Schritt durch und analysieren, was noch verbessert werden kann. Den Link zum kostenlosen und unverbindlichen Meeting blenden wir dir auf der linken Seite ein. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Video weiterhelfen konnten. Viel Erfolg bei der content wünscht dir dein Support-Team von Kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de.